So ein Akkordeon kann aus verschiedenen Teilen also bestehen. Einerseits jetzt Piano, das Knopfinstrument natürlich. Und wir haben das so gelöst, dass die vom Klang her die gleiche Qualität haben. Da ist dasselbe drin, weil wir möchten nicht, dass Leute einfach, weil sie ein anderes System spielen, andere Klänge dann plötzlich haben. Das bedeutet, ganz unabhängig vom Klang entscheidet man sich für eine Griffweise. Und da gibt es Vor- und Nachteile, da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Wenn ich also jetzt beispielsweise so ein piano mir baue, als Bausatz, dann stellt sich nachher die Frage, welchen Bass nehme ich. Und dieser Bass hier, das ist jetzt der volle Bass, typische Standard-Bass, wie ihn die Akkordonisten nennen, bestehend aus zwei Bassreihen. Und dann Dur, Moll, Septim. Wir haben uns Mühe gegeben, das so schlank wie möglich zu machen, damit es nicht diese äh, diesen lauten Charakter hat, den man beim Akkordeon kennt. Äh, und das ist uns glaube ich gelungen, so dass das Akkordeon hier auch Leuten gefällt, die sonst mit Akkordeon gar nichts anfangen können. Es hat dieses mächtige, gewaltige nicht, aber dafür ist es luftig und halt so, wie sagt man das, Es singt halt. <lacht> Ja, das macht uns halt Spaß und das möchten wir ja auch weitergeben. Jetzt gibt es verschiedene Bassvarianten. Das ist hier die Hybridvariante. Hybridvariante bedeutet äh, zur Hälfte von uns gebaut, zur Hälfte selber gemacht. Einfach deshalb, weil ja, diese vielen Knöpfe, diese viele Mechanik kann eine Überforderung sein. Und da gibt es Leute, die sagen, ach was, ich lasse euch die Hälfte machen der Mechanik und baue die dann ein. Dann gibt es aber Leute, die sagen, nein, nein, ich mache alles selber. Dann ist das einfach der Akkordbass. Ja, das ist eine Herausforderung, aber da gibt es natürlich Leute, die sind dem gewachsen. Da kann man ja auch mal bei uns vorbeikommen und in die Mechanik reinschauen, um das zu entscheiden. Und dann gibt es Spezialbässe. Das ist natürlich der Melodiebass mal, wenn das jemand interessiert. Oder ein Quintenbass, den finden wir sehr, sehr interessant weil einfach in jeder Harmonie ein Bass und eine Quinte da ist. Damit kann man alles spielen und es ist einfach grundsätzlich schon eine Reduktion, weil ich ja nicht alle Akkorde habe, spiele ich einfach die passende Quinte. Ich muss ja dahinter nicht ein ganzes Orchester haben. Das reicht, wenn ich da ein kleines Ensemble habe, das mir die rechte Hand begleitet. Das ist eine super Sache und gleichzeitig kann man sagen, auf diese Art ist der Bass etwa gleich aufwendig wie die vordere Seite. Da muss man auch nicht mehr können und da steckt auch nicht mehr Mechanik drin. Also ein bisschen weniger Maschine und mehr Instrument. Aber ich verzichte halt auf dieses typische, standardmäßige. Ich finde es ein toller Gewinn, also ich kann das allen empfehlen. Das muss man letztendlich selber entscheiden oder gleich beide bauen und dann abwechseln und beurteilen. Was ich ganz besonders interessant finde, aber einfach weil ich das System ja selber spiele, ist, wenn man einen Bandoneon-Bass ans Akkordeon ranbaut damit man diese Einzeltöne in sinnvoller Anordnung hat. Beim Melodiebass ist nämlich nicht so lustig, beim typischen Melodiebass, dass man ja die Gurte quer übers Instrument hat und rumrutschen muss. Und wie soll ich den Balk bedienen, wenn ich mit meiner Hand rumrutschen muss? Das ist bei Bandone-Ungriffweisen sehr viel besser gelöst, weil ich die Knöpfe da habe, wo auch meine Hand ist. Und ich bediene also mit der Hand hauptsächlich den Bass und nur mit den Fingern spiele ich äh, die Töne. Und das ist natürlich interessant. Ich kann da, ähm, ja, es ist ein Mix zwischen Bandonion und Akkordeon-Griffweise. Und und das macht schon Sinn. Man kann beim Piano oder beim Knopf vorne bleiben und sich hinten mit einer bandonion griffweise anfreunden, die wirklich Spaß macht.